Das sind wirklich Dias. Das sind einfach wirklich Dias. Zeig, zeig, zeig, zeig. zeig. Das mit Dias war in oh mein Hallo meine Buckefreunde, und Bucke Willkommen zu einer neuen Folge MikeWarp. Wie wir gerade sehen. Ah. Was, was war das Okay, Leute, ich habe hier ein bisschen was äh, ich habe hier oben als ich eingeloggt bin, sind hier oben ist noch Kohle hier also können wir mal ein bisschen was äh, nehmen, hier Na, Leon, du lachst Wünsch' bin Maumann Wünsch' Alles klar Hey! Hauf! Hauf! Hauf! Ich hoffe, meine Qualität ist gut dachte ich bekommen das bei Mikro unterwegs ist nach zehn Jahren doch Leon doch oh ja <lacht> Diamanten glaube ich Was? Hai Kiper Warte mal Ich bin gerade an jemandem Ich bin gerade an einem Creeper Wo Und ich glaube, da hinten habe ich gerade Diamanten Leon das viel Creeper Der ja, warte eben ich mache mir aber eben ein paar Creeper Geh nieder, aber Creeper ja, so, ich werde sterben nein, nein, geh weg, geh weg! dich oh, ein, wahrscheinlich hier, wahrscheinlich. <lacht> hier rein. Ich komm mich ich Herzen! Nicht, ich, komm, ich komm zu, ich komm zu, ich zu. Ja. Oh, zum Glück! Die Ferzen. Die Ferzen. Nö, jetzt bin ich fast voll wieder, weil wegen dem Regenerationssystem regeneriert man richtig schnell. Yes? Ja? Ja! ich werde nicht reißen! Ich Herzen, Glaub da hinten, aber ja, ich will erst mal zu dem den Gott. Stone, Mike! Das ist echt schlau ne? Ich weiß, warte, ich glaub das. Ist das Lava. das ist Lava vor allem, ja, Leute. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Das heißt, die Lava immer noch. Nein, Und ich will... Ich hab's auch mit... Das da sind wirklich Dias! Da sind einfach wirklich Dias! Zeig, zeig, zeig, zeig, zeig. Das mit den Dias war oh einfach Leon, da sind die Dias! Also da sind die Dias! Du hast eigentlich nur geraten. Ja, du ich bin mal in den Zombie, ich baue die Diamanten ab. Wie sind da? Wie sind da? ich ist sind ja nur ein. Oh, Gott, ja, es sind mehr als fünf. Oh mein Gott, Leon. Sag ja, hart, haben Glück. ja, guck wie viele. Oh, Leon. Ich ja vier. Leon. Ich mach die Diaspitzhacke und meine Folge wird langweilig mit Aufzähler dann bauen, okay? okay? So, ich hab jetzt... Aber das heißt wir können uns noch anlenken. eine... Sch wir müssen ja noch ein paar Eisen, Eisen holen, weil wir haben nicht sehr viel. Leute, was wir uns außerhalb von dem Dias und dem D Enchanter machen okay. und der Spitzhacke, eine Jukebox das ist somit das unnötigste was man sich für Diamanten am ich weiß das nicht eine cd bekommt man muss ein skelett bringen den Creeper abzuschießen und zu ich lege Mike oder lege der server Nee, das bist du. mir ja, gib mir die Dias! Gib mir die Dias! Nee, aber gib mir ganz kurz die Dias, die die ersten Dias die oh Gott, Leute. Das kann ich ich essen? Gehen. Nein. Hey, du lagst voll bei mir, Alter! Okay, warte, ich bau hier. Oh, ich wollte gerade das Lava, das, ist, äh, ja, das Lava bauen. Ich wollte gerade das Eisen abbauen, aber die Lava hat schon den sündigen Weg. Ich bin Mike, was mache ich gerade bei dir? Du baust Redstone ganz gut ab, aber ganz, ganz laggy. Leon, hm. meine Fucking sind futsch. Die sind weg. Ah, da sind sie. Okay. Ich rejoin, Pots. Leon ist ein Hacker. Jetzt macht er seine Hexen. Ich kann nicht abbauen. Nein, der Serverbox. Das ist der Server. Echt? Ist das wirklich der Server? Nein. Aber okay. wir haben okay. gefunden, ja, wir die es gefunden, haben... Ja Die Lava sollten wir besser komplett wegmachen. Leon, die hast gefunden. Jetzt kann das Projekt echt nicht weitergehen. Wie geil. Ich schwöre, ich freue mich gerade so richtig. Ich will jetzt aber nicht mehr abbauen, weil ich will jetzt nicht nochmal sterben. Ist das da oben Gold? Leon, wir haben Gold. Wir brauchen Was? das für Goldäpfel, damit wir dann den ender Dragon leichter besiegen können. Oder River, allem, wir ich machen. Was? Wir werden auch noch den Wither machen, die schuckt aber einfach gar nicht. Freebox! Leon! Yeah. Ja. Leon, ich brauche Hilfe, Leon, ich brauche Hilfe, Leon, ich brauche Hilfe, Leon, ich brauche Hilfe. Hm. Skelett da oben. Da oben irgendwo ist ein Skelett und das schiebt mich ganz halt ab und dann werde ich sterben. Und dann habe ich den Top zu. Und ich, ja, ich, bin ich Skelett. Was schlafe wie lang geht. Da. irgendwo wo ich abgeschlossen. Hörst du das nicht? Da oben. Oh ja, this might get up. ich bin low, ich bin low, ich bin low, ich bin low, ich bin low. und ich eigentlich jeder Skelett. Voll schnell, das nicht? Alter, wie schnell man, wenn man full ist? Ist das neue Regeneration der ein hilft. Okay. Ja, das kennt. Komm. Ey nee, jetzt stürkege Stück, schätze man. Oh mein Gott, der hat ein Schwert, Ich hab drei Herzen. Ich habe das bekommen. Ich habe drei Herzen, ja, Moin. Was? Ihr ja, Moin. Das ne? kommt einfach vier Herzen pro nee, Hit abgezogen. Ich habe ich habe Pilzen, ich habe nur noch ein Flash, ich schmeiße sie erstmal weg. Wer jetzt stört mich irgendwas beim Abbau? Nee, ich bau die ab. Wenn er ist, ich bin hauten Lava, ich bin easy down. Hab's gekollt, damit ich Ich baue die da, Leon. Hey, du hast das Obsidian. Gib her. Ich hab die da Obsidian gewonnen. Sand. Ich schenk dir Sand. Wieso gibst du mir Sand, Leon? Nein, nein. Ich, ich baue Obsidian. Ah oh, ja, okay. Schön, deine body Alter. Ich such grad noch ein bisschen was, du hast den Redstone mitgenommen. Okay, Leon. Ich weiß, ich konnte es nicht aufsammeln. Ja. Mike, das gib mir mal Einmal, das Obsidian, was du eingesammelt hast. Ne, das Obsidian, was du eingesammelt hast. Das, das ist in die Lava gefallen. Das habe ich nicht. <lacht> okay, jetzt weiß ich schon mal, dass da drunter keine Lava ist. Okay. Ja, wenn Lava ist, dann setzt einfach äh, links rein. <lacht> Ein Lava Wasser. Mike. Nein Lava, immer. Oder setzt ja. hinter dir einfach. Wasser rein und dann wenn du, dann geht die Lava geford weg wenn du dann bringst. Ich glaube, ich setze mich jetzt lieber mal in Wasser. Ich ich gehe mal ein bisschen weiter in die dunkleren Nies nee, Look cool. Ich wusste es. Pff, da war's, da war einfach Lava. Ja, und wenn du in dieser Folge? Nein, ich habe mich in Wasser geflasht, alles safe. Okay. Hm. Leute, wenn die Folge bis jetzt schon gut war, dann könnt ihr gerne like geben und Hashtag das in die Kommentare schreiben. Ich hab's eine Folge falsch. So wird man es geschrieben. So ist richtig geschrieben. Der Server wieder. Ich hab genug Obsidian. Ich mach mir jetzt ein Zauber. Hast du Zauber? Hä? Nein, ich habe ja nur in der Base 42. Nein, ich meine jetzt dabei. Nee. Ja, und schau mal. Dim, dim, dim. Oh, was ist gesehen? Ich ah, glaube, jetzt. Okay, dann lass jetzt mal nach Hause gehen. Sicher? Wir brauchen eigentlich da oben ist doch voll viel Eisen und alles. Ja, dann holst du dir schnell. Okay. Mama, ich hol's mir so ja, Ich nicht Ich würde sagen, wir gehen anders mal zu der Höhle und jetzt machen wir erstmal uns zum Verzammsich. Nee. Oder wollen wir oder wollen wir erstmal ja. was klümmern? Ja, steh ich stehe jetzt nicht ich mache mir ein wert und dann können wir noch mal dann können wir uns nochmal die ausfinden. Wir machen nur Eisenstäbchen und verzaubern die. Hast du die, hab die, die Höhle, Höhle in der gefunden? Ich habe ihn finden nochmal die erst der Höhle. Na, hoffe ich. Das ist geil. Ja. Ich, wie viel Sie jetzt haben wieder rausbekommen? Ja, ich hatte jetzt sechs Stück bekommen. Drei habe ich schon verbraucht wegen der Spitzhacke. Wir einfach sofort siehst einfach eine Folge Leon sagt einfach nichts mehr zu Folge Leon. Hey, Mike. Ich bin der beste, ich weiß. Babyzombie! Hilfe! Was? Baby ja, sind Leon, OP Leon, der macht mich, der macht mich! Die sind voll OP geworden, ja? Leon, Leon, Leon, ich bin da, und ich bin lau, ich bin lau, ich bin lau. Tschüssi! Das sind... Zwei Babys! Zwei Babys! ein! Bau ich ein! Ich ein. Ich ein! Nein! nein. Leon, ich bin Ich habe. Komm, wir rennen, wir, renn. wir rennen, wir rennen. Raus. Leon, ich, renne, ich renne, nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin richtig low. Ich esse was? Ich esse was. Ich, ich hab kein Essen dabei, tschüss. Leon, <lacht> ja, ich bin dreieinhalb Herz, hab kein Essen dabei. Bitte hilf mir, bitte. Ich bau mich in drei. Hey, ich hab keinen Fuß noch, ich hab drei Essen noch. Wo bist du? Ich baue mich hier oben ein, okay? Ich bin hier oben. No, ich hey, wie du bist du schnell wegbekommen? Warte mal warten! Leute, ich, ich hab einen Creeper sein, richtig Gold ne? gefunden. Ich baue mich ein, ne? Siehst du meinen Namen gerade? Ja, du bist äh, rechts. Du bist auf der falschen Seite nicht. Das heißt, ich weiß, ich habe gerade Gold abgebaut. So, Ich habe mal abgesehen, aber die können mehr brauchen, aber wir können mehr. Oh ja, hier geht's nach draußen. Nein, mein Le Helm ist gefressen. Ich habe weg, ich habe Le ich, hab Le ich hab okay, jetzt Leon, Leon, Leon, du bist. Hey! Du bist jetzt da unten. Ja. Ja, ich Hier liegt doch dem Weg noch ein. Der ja, Leon der Wetter, jetzt bin ich. 8 Herzen, 9 Herzen. Leon, die, jetzt wird das ganze Ding weggehen, die ganze Fackel. Aber cool. <lacht> Leon, nee. <Jetzt> Geht trolling <lacht> HD. Trolling <lacht> HD. trolling HD ist weg am Start, ja, Leute. Echt Wo ist eine Er ja, ist der normale Spinne. Oh ja, das ist unser Spinnewohnhaus. Our House. Aua, ich habe gerade richtig Falschheiten ja. bekommen. Ja. Das ist der legendäre Leon kann keine Lyrics. Leon, ich will den Tabertisch machen. Bitte lass mir das. Bitte. Tu es für mich. Bitte Leon, ich bitte dich mir oder? <lacht> Leon? Geh durch! Ach, der ist gestorben! Nein, oh mein Gott, Mike, ich krieg richtig Schaden! Das ist stark, der Dunkel, okay, warte, warte, warte. Leute, das habt ihr nicht gesehen, das habt ihr eben nicht gesehen. Okay, warte, warte. Tüfte, tüfte, tüfte. Leute, ich hab einen jagdchen Tisch! Und? Uh! Schau stehen an Leute, schau da stehen an. Wir haben keinen Lapis. Doch wir haben mal, bis 22 Stück. Alles klar. Ich gebe auch Lapis. So Leute, ich würde sagen, Leon hat seinen Helm verloren. Aus irgendeiner Weise, ich weiß nicht wie. Also, das ist ganz komisch, Leon. Hey! Herr, konnte ich dich raus tun? Das mit, der, mit dem Wasser. Oder? Mike gibt mir mal Essen. Ich habe keine Nahrung. Sagt der richtige, da liegt doch was. Oh. Ja wow, zwei. Sag mir echt viel. und viel cool, Wie viel lag in den Öfen drin? Sehr gut. Leon, ich würde sagen, wir mal ein paar Bücher an den Leder. Dann vergessen es. jeder. Ich mal jetzt mein volles Eisenschwert, okay? Was haben wir denn da? Ich es auf, Sch auf äh, Level 3, okay? Drei, zwei, ein, Verbrennung und Haltbarkeit ein. Fail cool? Haltbarkeit ist scheiße Verbrennung ist richtig krass Ja geil, damit wir spüren, was wir spüren werden Haben wir einen Amboss? Ja, bleib stehen Oh mein Gott! <lacht> das ist mein Schwert, ich kann machen Woll ich mal? Ja! <lacht> Alter! 2,5 Pferde macht das! Mike, Gib mir mal dein Eisen! Ich hab kein Eis, das ist eine Ziel. Nein, dein Eisenerz. Zum Braten. ach so, hier ja, und hier ist noch ein Golderz. Ein Goldperz, kein. Leute, wir sind so richtig geile Quip Ja, mach dir nur einen Eisenhelm und verzauber den. Wir sind jetzt hier Magier. Ja, Deshalb ich haben so hab wir doch so Ich hab was anderes vor. Pass mal. Schau dir das Magierhaus an. Diese, diese Scheiben, das passt so. Puffi! Was ich in der ja. Hand habe mal ganz kurz So Leute, sind wir wieder. Äh, der Leon macht einen ich habe ah, hab hab okay. Leon, ich mach jetzt Bücher ohne Witz. Ich, ich habe wir haben kein Wetter, Mann. Doch, wir haben keine Bücher, doch. Hab ich gemacht. Echt? Ja, die ich jetzt. guck mal, gucken, was ich habe. Mike, mach Verbrennung, wenn's geht. Wenn's geht, dann ja. Mike, wir haben kein Eisen. Wir haben nur noch 10 Eisen. Stärke kann ich gut gebrauchen, ich hab noch einen Bogen. Noch so. Schärfe, Schärfe, Stärke. Ich mach Schärfe da unten. Gut, Leah, wir haben 5 Napes noch und ich habe 9 Level. Und ich verbinde jetzt mein Eisenschwert mit Sch Schärfe. 3, 2, 1, 5. Es hat Verbrennung 1, Haltbarkeit 1 und Schärfe 1. Und mein Bogen. Nee, ich brauche mir eben eh meinen Bogen. Haben wir genug Springs? Dann mache ich nämlich Stärke drauf. Glaube ich nicht. könnte ich, Also das könnte die Stärke doch. Hast du einen Bogen? Ja, aber der ist fast kaputt, dann gib mir das mal. Nein, nein, nein, nein, nein weil das ist Stärke, das tue ich in die Truhe. Und... Ja, ich habe noch einen Bogen. Ja, aber der ist fast kaputt. meinst du doch. Egal, und ich würde sagen... Die machen hier gleich mal da. das. was für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt eine positive eine positive Bewertung. Schaut auf die nächste Folge vorbei, wo wir dann Lamas suchen werden. Haut rein und tschüss. Ja, sag tschüss. Pschuh.